Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Mein Name ist Christian Jefferl. Ich bin äh, Postdoc hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und äh, will Ihnen heute etwas aus meiner Forschung erzählen, die sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz und Automation in der öffentlichen Verwaltung auseinandersetzt. Und ich habe Ihnen hier sozusagen ein Ausgangsbild ähm, angeworfen, eine kleine Grafik, die ähm, die Hälfte als, als Mensch und äh, die Hälfte als, als Maschine äh, zeigt. Und das ist tatsächlich ähm, ein Effekt, den wir heute in der Verwaltung sehen. Automation und automatische Entscheidungen, aber auch andere Formen von automatisierten Systemen, spielen eine immer wichtigere, wichtigere Rolle. Äh, es gibt immer mehr und es, sie spielen eine immer wichtigere Rolle. Und äh, welche Rolle sie spielen, das kann aber ganz unterschiedlich sein. Deswegen mein Titel. Helferin oder Killerin, künstliche Intelligenz gemeinsam gut gestalten. Es ist eine Aufgabe heute in der öffentlichen Verwaltung, tatsächlich sich diese Systeme anzuschauen. Lassen Sie mich einen äh, kurzen Überblick äh, geben, was wir äh, heute machen. Ich äh, äh, äh, erlaube mir, mich kurz äh, vorzustellen, Ihnen ein bisschen was aus meiner äh, Arbeit äh, zu zeigen, die sich eben sehr stark damit ähm, beschäftigt, wie künstliche Intelligenz ähm, auf, äh, sich auf die Gesellschaft auswirkt und wie die zukünftige Aufteilung zwischen Mensch und Maschine äh, aussieht. Und als ich das mit einem Fotografen äh, besprochen habe von der Berliner Zeitung, hat er eben dieses Foto gemacht, nicht? Äh, also irgendwie Mensch, Maschine, äh, Knöpfe, das war seine Assoziation. Und ähm, das andere, was mir eben sehr wichtig ist, und das werden wir heute, werde ich heute auch mit Ihnen versuchen, ist, das nicht nur als ein externes Phänomen zu betrachten, sondern ähm, partizipativ mitzugestalten, gerade wenn es um die öffentliche Verwaltung geht, also Bürgerämter, die Finanzämter. Ich werde Ihnen später noch einige Beispiele nennen, wo das äh, angewandt wird. Dann ähm, äh, geht es eben darum, dass die dass die Öffentlichkeit da auch mitmacht. Und Sie sehen hier ein Foto, wo ich eben das Mikrofon abgegeben habe an jemand anders. Ähm, beim IT-Planungsrat, da treffen sich eben die Spitzen von von Bund und Ländern. Und da habe ich einen Workshop geleitet, wo es eben auch um Diskussion und gemeinsame ähm, Gestaltung ging. Das also zwei kleine ähm, Ausschnitte meiner Arbeit. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass diese Systeme der Automatisierung in ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen äh, Kontexten angewandt werden in der öffentlichen Verwaltung. Und ich habe Ihnen jetzt mal ähm, zum Ausgang zwei wirklich weit auseinanderliegende Beispiele mitgebracht. Das eine ist das Bild eines Killer-Roboters. Man nennt das Lethal Automated Weapon Systems, also Tödliche automatisierte Waffensysteme und äh, viele Staaten in der Welt versuchen solche Systeme zu entwickeln. Andere versuchen, diese zu bannen, also einen internationalen Vertrag zu schließen, äh, die diese, diese ähm, äh, Systeme verbietet. Das ist sozusagen ein extrem Beispiel. Das andere Extrembeispiel. Ähm, aus, aus Uganda, wo die Regierung durch künstliche Intelligenz das Land überhaupt regierbar macht. Dort gibt es nämlich viele kleine Radiostationen, äh, in denen äh, lokale wichtige Themen besprochen werden. Und durch künstliche Intelligenz kann das, was dort gesprochen wird, automatisch ähm, digitalisiert werden und der Regierung zugespielt werden. Und die weiß dort überhaupt, wenn es zu, äh, auf diese Weise, wenn es zu Naturkatastrophen, Epidemien, Krankheiten gibt, ähm, wird das Land eben durch KI äh, überhaupt regierbar. Also hier die Extrembeispiele auf der einen Seite ähm, ein Radio für Human, also ein, ein System zum Auswerten von, von kleinen lokalen Radiostationen aus humanitären Gründen und auf der anderen Seite der Killerroboter. Ähm, aber wie gesagt, zuerst ähm, ein, ein kurzer, äh, eine ganz, wirklich ganz, ganz kurze Einführung. Äh, Künstliche Intelligenz und die Verwaltung, äh, nur wenige Schlaglichter. Ähm, die Idee von künstlicher Intelligenz äh, weiß, weiß, weiß schon, äh, sozusagen, äh, reicht schon sehr weit zurück. Homer und in, in griechischen Sagen ähm, hatte man äh, solche Fantasien, dass das technisch und mathematisch aber entwickelt wurde, hat in den 1940er Jahren begonnen und er ähm, hat sich immer weiter immer weiter fortgesetzt. Ähm, es gibt ganz verschiedene Technologien, die wir als künstliche Intelligenz, äh, Intelligenz bezeichnen äh, können. Äh, wenn man das ganz allgemein ähm, beschreiben möchte, was, was KI kann, dann äh, würde man sagen, selbstständig effizient Probleme lösen. Ja, das ist eine ähm, Definition von Klaus Mainzer, selbstständig effizient Probleme lösen. Wenn Sie sich weiter ähm, interessieren dafür, würden Sie suchen nach ähm, künstlichen neuronalen Netzen. Das ist eine Technologie, da können Sie auch äh, bei dieser langen Nacht ähm, einiges darüber erfahren. Das ist eine Technologie, die eben in den letzten Jahren dazu führte, dass ähm, KI einen großen Auftrieb ähm, hatte, ähm, insbesondere ähm auch in der öffentlichen Verwaltung, wo es Smart Cities gibt, wie dieses Bild zeigt, wo sich ähm, der russische äh, Präsident Wladimir Putin äh, auf einer Kinderkonferenz äußerte, dass ähm, KI die Zukunft sei. Und wer das, das Land, das KI beherrschen würde, würde auch die Welt beherrschen. Während in Deutschland eine Ethikkommission ähm, äh, zum autonomen Fahren eben also ganz praktische Leitlinien eröffnet. Alle diese Beispiele haben was mit der Verwaltung zu tun. Und ähm, ich will Ihnen jetzt ähm, auch noch erzählen, dass es in der Verwaltung viel mehr äh, Beispiele gibt, ähm, als, man, als man eigentlich denkt. Sie werden dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal, wenn Sie eine Steuererklärung äh, machen, nicht Ihre Belege einreichen müssen. Die müssen Sie zu Hause vorhalten. Und dann gibt es ein Risikomanagement-System, das sucht unter uns allen, die Ihre Steuererklärung ausgeben, diejenigen aus, die die Belege dann einreichen müssen, weil sie eben ein besonderes Risiko haben. Ähm, weil sie ein besonderes ähm, Risiko darstellen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und das ist auch zum Beispiel ein automatisiertes System, das wirklich uns jetzt flächendeckend betrifft. Was... Ähm, äh, Besonders ist bei der öffentlichen Verwaltung, äh, ist, dass äh, Sie, wenn Sie hier mit KI konfrontiert sind und automatischen Systemen, dass Sie dann natürlich keine Wahlfreiheit haben wie in anderen, äh, in anderen Bereichen, nicht? wo Sie sagen können, äh, ob Sie jetzt hier so ein, so ein Smartphone haben mit einem persönlichen Assistenten oder nicht, ob Sie den einschalten oder nicht, ist oft äh, Ihre freie Wahl, während äh, in dem Fall äh, der Steuer zum Beispiel ähm, sind sie diesem System unterworfen. Und ähm, deswegen ähm, äh, auf der anderen Seite äh, muss die Verwaltung aber auch rechtsstaatliche Kriterien, also gewisse äh, rechtliche, rechtliche, ganz grundlegende Grundsätze äh, beachten und vor allem ihre Grundrechte als ähm, Bürger Deutschlands. Ähm, und äh, dazu auch zu den rechtsstaatlichen äh, Kriterien äh, gehört, dass sie in solche Entscheidungen mit einbezogen werden. Ähm, natürlich durch, durch Abstimmungen und Wahlen, aber auch durch Partizip, äh, partizipative Prozesse ähm, ähm, auf, der, auf der lokalen Ebene. Die kennen Sie gut, wenn es um so Dinge wie Baurecht geht, nicht? da werden manchmal Pläne ausgelegt, man kann sich dazu äußern. Weniger bekannt ähm, sind, ähm, äh, sind dann äh, technische partizipative Prozesse. Äh, ich möchte gerne mit Ihnen ähm, sozusagen einen ganz kleinen Kern so eines ähm, technischen partizipativen Prozesses ähm, nachspielen, indem wir uns eben mit diesem Spiel Bot or Not äh, spielerisch ähm, einer gemeinsamen ähm, äh, Entscheidung nähern. Die wird so ablaufen. Ich werde versuchen, Ihnen ähm, äh, etwas eine Anwendung vorzustellen, die es tatsächlich schon gibt heute ähm, und würde dann äh, Fragen in die Gruppe stellen, was Sie davon halten. Vorteile, Nachteile. Sie können auch Fragen stellen, wenn Sie noch ähm, weitere Erläuterungen äh, wissen möchten und äh, können aber auch Argumente bringen und ähm, auf diese Anwendung reagieren. Und im äh, dritten, dritten Teil würden wir dann einfach eine kurze, kurze Abstimmung, einen kurzen Meinungstest äh, machen, um zu wissen, würden Sie das akzeptieren als Bürger, diese Anwendung, oder nicht. Dann heißt es sozusagen, bot or not. Ähm, und wenn Sie das jetzt ungefähr verstanden haben ähm, und bis hierher keine Fragen ähm, äh, auftauchen. Das ist nicht der Fall. Das ist gut, dann haben wir viel Zeit noch für die, für die eigentlichen äh, Anwendungen. Und ich habe ähm, hab mich äh, immerhin klar ausgedrückt, würde ich gleich ähm, in die erste Anwendung springen. Ähm, das ist, ähm, äh, wenn Sie in Mannheim in Mannheim äh, kürzlich waren, äh, wurde dort sehr intensiv diskutiert, auch in den lokalen Medien, der sogenannte Mannheimer Weg 2.0. Ähm, das ist eine ähm, Software, die ähm, auf, also auf Kameras aufgesetzt wird. Diese werden zu intelligenten Kameras, die nicht, wie, äh, nicht nur äh, Menschen erkennen können anhand von biometrischen Merkmalen, das wurde ja kürzlich in Berlin am Südkreuz äh, getestet, diese äh, biometrische Erkennung. Der Mannheimer Weg ähm, äh, 2.0 kann sogar erkennen, ähm, soziale Situationen im öffentlichen Raum, wenn jemand schlägt, wenn jemand fällt, wenn jemand äh, versucht, äh, einen, einen Diebstahl, jemanden was aus der Tasche zu nehmen, dann kann das das System erkennen. Und das möchte ich Ihnen einmal kurz vorstellen, wie das ein anderer kommerzieller Hersteller ähm, tatsächlich auch äh, macht so ist dann diese, diese Kameraauswertung. Hier sehen Sie oben links dann immer, was das, System, was das System sagt. Zum Beispiel die Personen kämpfen, jetzt laufen sie, passiert noch nichts. Und schon jetzt erkennt das System schnelles Rennen und tatsächlich eine Auseinandersetzung. Genauso hier Running. Und dann Chasing, also verfolgen, genauso hier ähm, schlägt es an, da gibt es schon einen Alarm, ähm, dagegen sagt es hier einfach nur, ähm, dass jemand schnell rennt und ähm, danach ein zweiter auch schnell rennt. Ja. Also Sie sehen, das ist ein Anbieter. Das Gute ist, dass das eben frei im Internet verfügbar ist. Deswegen habe ich Ihnen das jetzt gezeigt. Aber ganz ähnlich wird das beim Mannheimer Weg auch sein. Das dient eben dazu, dass Sie sagen, bestimmte Ecken in Mannheim können Sie schwer überwachen. Und weil es zu wenige Polizisten gibt, deswegen werden diese Kameras installiert. Und wenn was passiert, bekommt die Zentrale eben einen Alarm. Ja. Was würden, Sie, was würden wir jetzt sagen, was wäre, wenn das in, in Berlin passieren würde? Versetzen Sie sich rein, denken Sie sich vielleicht eine Ecke, wo, sowas, wo es vielleicht schon eine Kamera gibt im öffentlichen Raum. Deswegen würde ich Sie jetzt um Ihr Votum bitten, Bot or not. Das Gelbe heißt Nein und das Weiße heißt Ja. Also ähm, überlegen Sie sich kurz und sagen Sie, wollen Sie das System Nein oder Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wir haben 10 Nein-Stimmen, oder? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ja-Stimmen. Okay, elf Nein-Stimmen, acht Ja-Stimmen, also ein enges Ergebnis eigentlich wie unsere Diskussion, äh, ganz, äh, ganz eng. Ähm, ich äh, wollte Ihnen am Anfang eben ein besonders äh, ein eindrucksvolles äh, Beispiel zeigen. Die Zu den anderen Beispielen bin ich gar nicht gekommen, damit habe ich aber auch, ähm, hab ich auch gerechnet. Es gibt noch viel, viel mehr wie zum Beispiel kleine Chatbots, die Sie von Ihrem Handy benutzen können, um um äh, eben Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder Formulare äh, auszufüllen. Also ich will Ihnen nur ähm, noch kurz, bevor ich das äh, beende, sagen, es gibt eben ganz, äh, ganz unterschiedliche Systeme und nicht alle sind so dramatisch äh, wie, wie das erste, aber ich fand äh, die Diskussion sehr spannend und darf mich äh, herzlich bei Ihnen äh, dafür bedanken. Applaus